Jetzt kommt eine wirklich lustige Frage, das müsste man natürlich jetzt eigentlich demonstrieren. Ja. demonstrieren, indem man sich ans Gemächt greift, wie lege ich einen Cockring an? <lacht> also, bitte. Das Video zeigen wir dann auf YouPorn ne? oder sowas. Okay. Nein, machen wir nicht. Wir jetzt sind nicht bei YouPorn, ihr müsst da nicht gucken. Ist schon eine Wissenschaft für sich.